Und zugeschaltet ist mir nun Christiane Schnurer von der Kampagne für saubere Kleidung. Guten Tag. Guten Tag. Heute ist der fünfte Jahrestag des Fabrikeinsturzes von Rana Plaza. Kommen Sie denn Ihrem Ziel, dass alle Firmen das Folgeabkommen des Abkommens für Brandschutz und Gebäudesicherheit unterzeichnen, näher? Also wir kommen ihnen auf jeden Fall näher, wobei äh, unsere Kampagne mit ihren 24 Trägerorganisationen, wir machen bundesweit jetzt eine Menge Aktionen, um genau diese Forderung durchzusetzen, dass eben so viele Unternehmen wie möglich diesem äh, Folgeakkord beitreten. Was sind Und denn, wir gehen davon ja, aus, dass wir es auch schaffen. Was sind denn die größten Hürden für die Firmen, die bislang noch nicht unterzeichnet haben? Also ich gehe davon aus, dass es einigen Unternehmen wahrscheinlich einfach zu teuer ist. Es ist also so, äh, äh, die Fabriken, die Zulieferfabriken werden untersucht, wenn dort Mängel festgestellt werden und äh, das ist eben in ganz, ganz vielen Fällen der Fall gewesen, also man spricht von über 40.000 Mängeln, die also bislang registriert worden sind und diese Mängel müssen natürlich auch beseitigt werden und dieses Abkommen beinhaltet, dass eben die äh, Auftraggeber, also das heißt äh, hier jetzt in Deutschland die bundesdeutschen Bekleidungsunternehmen, die dort diesem Akkord beigetreten sind, dass sie auch für die Kosten gerade stehen, die die zur Mängelbeseitigung benötigt werden und äh, wenn die Mängel gravierend sind, also wenn zum Beispiel Gebäude mehr oder weniger einsturzgefährdet sind, ja, dann sind das enorme Kosten, die dann auf die Unternehmen zukommen und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, das größte Problem vieler Unternehmen ist. Mhm. Können Sie das mal deutlich machen, um wie viel Geld handelt es sich da? Das kann ich in dem Sinne nicht sagen, weil es kommt ja immer darauf an, äh, welche Mängel da sind. Also das fängt an mit äh, Dingen, die also gar nichts kosten, wenn zum Beispiel einfach Notausgänge äh, verstellt sind. Also wenn es darum geht, dass da die Notausgänge freigeräumt werden. Es äh, geht über Feuerlöscher, es geht über Brandmelder, aber es geht natürlich auch über äh, gravierende Geschichten, wie zum Beispiel äh, Risse in tragenden Wänden. Äh, das kann man dadurch, dass ja die Unternehmen äh, eine Menge Zuliefererfabriken haben, äh, kann man jetzt gar nicht genau sagen, äh, wie viel Geld da auf jedes Unternehmen zukommt. Das mhm. ist eben sehr unterschiedlich. Nur es können halt auch größere Summen sein. Blicken wir mal auf die Verbraucher. Haben die denn überhaupt ein Bewusstsein für saubere Kleidung? Also die Erfahrung, die ich gemacht hat, und ich bin jetzt seit 17 Jahren Koordinatorin der Kampagne für saubere Kleidung, kann ich eigentlich nur feststellen, dass das Bewusstsein enorm gestiegen ist. Also vor 10, 15 Jahren war kaum bekannt, unter welchen Bedingungen die Kleidung hergestellt wird, die wir tragen. Und das hat sich grundlegend geändert. Also das Bewusstsein, denke ich, nimmt zu. Wobei natürlich äh, es immer noch ein Unterschied ist, dieses Bewusstsein zu haben, und dann wiederum auch im klares Handeln umzuführen. Also von daher, Bewusstsein ist das eine, mhm. das konkrete Handeln, der konkrete Einkauf ist das andere. Nun hat Entwicklungsminister Müller ja für das kommende Jahr die Einführung eines staatlichen Siegels für fair produzierte Kleidung angekündigt. Was halten Sie davon? Also unsere Kampagne hier hält das für sehr problematisch. Also äh, es geht ja darum, äh, es gibt das Bündnis für nachhaltige Textilien, auch initiiert von der Bundesregierung, initiiert von Herrn Minister Müller, was äh, also sich zum Ziel gesetzt hat, sozusagen vom Baumwollanbau bis zum fertigen Bügel, äh, wirklich die gesamte Lieferkette zu kontrollieren nach ökologischen und sozialen Standards. Das ist natürlich sehr ambitioniert, ist aber auch dringend notwendig. Und wir sind der Meinung, dass dieses Bündnis für nachhaltige Textilien, was ja bislang nach wie vor noch keine Ergebnisse gezeigt hat, also es gibt noch keine grundsätzlichen Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen in der weltweiten Bekleidungsindustrie, wir halten es für völlig verfrüht, jetzt solch ein Metasiegel auf den Markt zu bringen. Denn wichtig ist jetzt erstmal, was hat dieses Bündnis für nachhaltige Textilien geleistet. Und erst jetzt fängt man ja an zu überprüfen, ja, was sind wirklich die Auswirkungen. Diese Wirkungsmessung ist eben sehr wichtig und wir halten diese Einführung dieses Metasiegels eben, wie gesagt, für viel zu verfrüht. Viele Verbraucher denken ja, wenn sie ein T-Shirt für 40 Euro oder teurer kaufen, dass damit auch automatisch die Näherin zum Beispiel in Bangladesch unterstützt wird. Ist das denn so? Das ist leider nicht der Fall. Also wir haben viele Untersuchungen, wo auch äh, teure Marken äh, und da die Arbeitsbedingungen äh, bei den Zulieferfabriken untersucht worden sind. Und wir müssen leider feststellen, dass ein teurer äh, Verkaufspreis nicht ein Garant dafür ist, dass also die Sachen unter guten Bedingungen hergestellt worden sind. Wichtig ist, äh, dass mittlerweile haben sich fast alle Bekleidungsunternehmen einen Code of Conduct gegeben, also eine freiwillige Selbstverpflichtung, wo sie sagen, sie werden ILO-Kernarbeitsnorm, also das heißt keine Kinderarbeit, angemessene Löhne, äh, äh, vernünftige Arbeitszeiten, dass sie solche Dinge einhalten. Aber es geht vor allen Dingen um die Kontrolle. Mhm. Papier ist geduldig. Und äh, ja, wer garantiert, dass wirklich diese äh, Arbeitsnormen eingehalten werden? Ganz kurz noch, Frau Schurer, wo kann sich ein Verbraucher informieren, ob die Bekleidungsmarke sauber ist? Also bei uns auf unserer Homepage und vor allen Dingen auf den Homepages unserer Trägerorganisationen, äh, da gibt es eine Menge äh, Material, was man sich anschauen kann. Es gibt zum Beispiel bei der christlichen Initiative Romero ein äh, ganz interessantes äh, Buch, das heißt Lebe-Labyrinth, da kann man sich informieren. Äh, das Dumme ist halt nur, dass der Verbraucher, die Verbraucherin da aktiv werden muss. Und eigentlich sollte man ja meinen, wir reden hier über fundamentale Menschenrechte, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Kleidung, die wir tragen, unter guten ökologischen wie sozialen Bedingungen hergestellt wurde. Herzlichen Dank für das Gespräch. Christiane Schnurer von der Kampagne für saubere Kleidung.